Junge, du bist ja echt alle, bist ja echt alle fünf an einem anderen Ort hier. Oder nee, lass mal lieber Sidon erkunden. Bin ich schon nicht bei. Mit, nicht mit dem Sänger Sido verwechseln. Das war ja so unlustig. Ich weiß, ich bringe jetzt hauptberuflich <lacht> unlustige würze Ich überroll mal ein paar Autos. Bald doppelt durchgezogen. Na <lacht> ah, Linie! Das war... Wollen wir direkt zu dieser Grenze fahren, oder? Nö. Wir fahren halt das ist mal durch. Ich hänge an einem Auto fest. Passiert. Der Mensch läuft durch mich durch. Passiert. Ich fahre durch den Menschen durch. Passiert. Rocky fährt an mir vorbei. Regelmäßig. <lacht> sauer. Außer wenn ich die, ähm, wie äh, die den Grenz, Grenzübergang zwischen Russland und äh, Lettland blockiere, dann fährt er nicht durch. Dann ist er nämlich sauer. So ein Hater. was will denn dieses Auto? Ich dachte erst, dass wir hier in, in den, aufs, auf den Betrieb fahren, weil das, das einfach nicht eingelenkt hat. Ich glaube auch, dass das Auto auf den Betrieb fahren will. Ja, aber es, es hat halt nicht eingelenkt. Scheiße. Ich habe mir auch ja nicht mal Schaden bekommen. Wild. Nee, weil da kann ich ja mal ein. <lacht> Das sah ja so lustig aus. <lacht> ich hab 84% Schaden. Was? Wie viel hab Digga, ich, ich bin hier halt mit 120 draufgefahren. Was erwartest du? Grenzkontrolle, aber hier ist gar keine Grenze. Ja, ach nee. Die Straße hört ja hier auch auf. Ey, weißt du, wie viel Prozent ich bekommen hab? 5 Nee, schon mehr. 10 noch ein bisschen mehr. 15 Nee, oh. du bist so ein Scheißer! <lacht> ich, ich, ich hab dich nicht gesehen. 100%! dich nicht gesehen. Ja, das schau in Spiegel. Ich hab, ich, ich hab 12% von dem, von dem eben du bist bekommen. so ein Opfer. Ich muss nur auf dieses Firmengelände. Wehe, du. Du fährst mir jetzt in, äh, gegen meine Wehr. <lacht> wenn du das erfahren, das. Ich wäre direkt nach K und hätte ich umgebracht. Oha. Bist auf dem Gelände angekommen. Ja. Let's go, Baby. Was passiert, wenn ich diese Brücke runterfalle? Weiß ich nicht. Selbst Experimente mit Rocken. Juli fährst du richtig? Ja. <lacht> Was ist denn das für eine Frage? Nee. Hä? Äh? Keine Ahnung, weil ich ihm sonst hinterherfahre, Weil ich mir halt unsicher war, ob er richtig fährt. Jetzt fährt süd. oft genug also, nicht Also richtig. fahrt ihr jetzt Süden? Ist da, das ist eine geheime Straße, aber die wird nicht angezeigt auf der Map. Ja, ja hier also. gibt's halt einen Haufen so eine Sache. Mal gucken, wo mich das denn <lacht> Was machst du denn? Ich hab um 2 mm Polizeiauto verfehlt. Ja? Und ich rutsch gerade ein bisschen wie Ice Driving bei Queer auf dem Schnee hier lang. Was ich ja weniger geil äh, finde. Wirklich auf dem Schnee kannst du nicht ordentlich fahren. Warum ja. sind hier die besten Straßen in ganz äh, Island? Ich will nichts. Wieso nicht? Und warum bin ich auf der Fahrt? Ich wollte dich im Übrigen noch ein. Die Rotten sind dahin da gekommen. Ich bin einfach der Straße gefolgt. Lol. Jetzt werden manchmal hier nicht stürmisch. Wo bist du denn? Hier ist eine Straße und ihr fahren auch, au ihr fährt auch KI lang. Wo, wo, wo bist du? Wo hast du denn mit der Straße angefangen? Ähm, siehst du. Im Norden, da ist so ein kleiner Zipfel. Wie du bist vom Norden bis hier runtergekommen. Da ist eine Straße. Und jetzt bin ich in einem Tunnel. <lacht> Wenn du dann mal rauskommst, sag Bescheid. Wir erwarten dich dann. Ja. Wo komme ich denn raus? Wurde ganz fast von einem getötet. In China wahrscheinlich. <lacht> du, in China. Du, du fährst gerade einmal durch die Erde durch. Deswegen ist der Tunnel auch so lang. Ey, Hockey, jetzt bist du auf Weg Richtung Reykjavik. Ja. Das ist halt echt die Schnellroute nach Reykjavik. kann das sein? Existiert das wirklich? hat so... Ich bin jetzt durch halb Island gefahren. Das in einem Tunnel. Ja, das waren so, keine Ahnung, so... Zwei Minuten, die ich halt äh, durch Eis über Eis gefahren bin. Aber danach ist halt echt seit fast zehn Minuten Tunnel mit 150. Oh Junge, was hört dieser Tunnel auf? <lacht> ja. Ich stehe ja, auf die in inseln erkunden. Bis daher dann. Also wenn dieser Tunnel wirklich existiert... Aber, Aber jetzt mal ehrlich, Rocky, hörst du Wer ist Shiori. <lacht> Junge, wenn, wenn, wenn es diesen Tunnel in Möglichkeit gibt, das glaube ich nicht, dann muss das der teuerste Tunnel der Welt sein. Ich fahre da durch. Ich Besorgt mir das Sponsoring von Iceland Air, habe ich nämlich gestern schon am Flughafen neben Reykjavik, da gibt es nämlich einen großen Flughafen, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, Pevlarweg. Okay. Ähm, und da stehen Haufen Iceland Air Maschinen und da gibt es auch Iceland Air als ähm, mhm. Firma. Ich besorge mir von denen Sponsoring hier. Wild. Und dann, dann gehen wir nach Island und fahren durch den Tunnel. Warte, endet, endet der Tunnel da? Endet der Tunnel? Nein. Tate, das da. Tatsächlich nicht. Aber ich glaube, okay, das, das sieht aus wie der Anfang des Tunnels. so Kannst du mal da warten, wo du dann rauskommst, dann teleportiere ich, teleportier ich mich da schnell ich bin hin draußen. und dann bleib mal da, wo du bist. Alter, bleib mal da, wo Alter, du bist. Ist halt ich komme. Es ist so, es ist so unver Kann man sich zu dir irgendwie hin teleportieren? Ich glaube nicht. Äh, Alter, weißt du, ich habe den Tunnel, ich bin in den Tunnel reingefahren mit ganz viel Schnee und vereisten Straßen und hier ist einfach schön grün. Ja, das hat mich auch. Das war einfach von einem Moment auf den anderen, in Island war es nicht mehr gut. War... Ja, aber ich meine nee. das so nach dem Tunnel. Ja, was ist denn das, das für ein riesiger Tunnel? <lacht> Ach, ja, das, das geht so ein paar hunderte Kilometer. Hundert Kilometer. Ein paar hunderte. Okay. Ich bin jetzt hier rechts lang gefahren, ist das Nein, richtig? links bitte, links, links. Scheiße, scheiße. Bist du links reingefahren, Schioli? Ich bin rechts ja. reingefahren. Okay. Jetzt auch der Verkehr in der richtigen Richtung. Ach du Scheiße, hier kommen ja mehr Autos entgegen. Kacke. Ja, du musst links reinfahren. Habe ich doch gesagt. Ja. was mache ich denn jetzt? Zwei 20 Schau. Okay, ich fahre, versuche einfach ganz rechte Spur zu fahren. Das wird schon für funktionieren. Für so viele Kilometer. Ein zu und durch. Ja, also für, für diese Strecke... Der die lars Streck kann, kann minigolf Nee. Auf welcher Spur fahrt ihr eigentlich? Ich brenn's mal ab. Das siehst, siehst du gleich schon. Okay. Ist es die Intention gleich zu crashen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ja. Ich weiß es echt nicht. Ja, ist es. Ich würde mich dann nochmal schon mal seelisch und moralisch drauf einstellen. SADK gegen den schwachen Prank von Delatium. Also, sorry, aber der war ja richtig schwach. Also, noch sehe ich, ich euch nicht. Drin. Wie ah, aber hab ich ihn reingemacht denn? Oh mein Gott! Das war. Das war den Nazium! Was denn? <lacht> Scheiße! Ich kann nicht mehr. <lacht> ich stehe wieder, ich stehe! Was? Ja. Was ist das für ein Betrug? Kein Problem, Junge! Ich helf gerne. Hallo? Und Chioli ist einfach unfähig. Hallo, Rocky. Hi. ist ich das meine Reifen Oh, <lacht> das war knapp. Nee, ich bremse dir für, für ein bisschen. Du bist so dick, du bist so dick, du bist so dick. Oh, ja. wir haben. also wir haben uns nicht berührt. Ja. Du hast die Wande berührt. Ja, aber es hat 2% Schaden gegeben, also. Wilder Typ. Guck mal, unsere Battles im Vergleich zu Battles mit Dilatio. Unsere <lacht> Battles. Clean. Das ist mit den 100 Absolut. Ey, da kommt sie gar nicht. Ich habe den leider nicht gesehen, aber Bild. Ich kann diese Kurven nicht vollfahren. Ja, ich auch nicht. Gut, aber nicht mit Safe vollfahren. Danach war dein Auto, dein LKW aber auch kaputt. Ja, war sowieso noch mal kaputt. Also, insofern die, insofern die Aufnahme alles klappt, dann ist das die erste mit Pro-Mods. Sorry. 32% Schaden davon gekriegt, ist klar. Da ist er! Schioli, <lacht> das ist leider nicht. Äh ich nehme einen neuen Anlauf. Ja, hier ja, sehr, sehr gut bremsen. Alter, was ist denn das für eine Aussicht? Mach mal Fotoshooting hier oben machen. <lacht> Auf Rückweg. Und dann das Stilatium vorhalten. Wenn er geblieben wäre, hätten wir das erste Mal mit ihm ein Fotoshooting Alter. gemacht. Alter. Schau dir diesen Ausblick an. Einfach nur... Einfach nur episch. Mach Foto mit uns. Ja, ich, ich habe einfach eine Videoaufnahme. Okay, ja, so. Du Fotoshooting, wärst du mal geblieben? Naja, ja. hat der Typ eine Kamera auf, auf der Schulter? Ja, ja, ja. manche Kamera, das hat die auch in Israel e schon gesehen. <lacht> cool. Alter, sieht halt. Oh mein Gott! Hier ist zwar nur dieser eine, dieser eine Laden, aber trotzdem es sieht so cool aus. Genau. Überfahr mal die Menschen. Das ist jetzt übers Wasser. Warum, ey, da, da. Ach, da ist eine Bank gegenüber. Auf dem, auf diesem aufgehäuften Steinweg. Kommt man da irgendwie hin? Hm. Nee, da ist leider ein Zaun vor, aber, also, zumindest, die Menschen könnten da hingehen, das wäre wild. Oh, das, das ist einfach nur episch. Und jetzt schubst ich dich rein, ne? Nee, geh das mal. Scheiße. Also. Oh, Juri! Ja. Ich die Abkürzung. So. Okay. Hast du Glück, dass das hier gut geht? Oh! Ich bin. Ja, ich habe so im Rückspiegel gesehen. Dann kann das Auto. 9% bekommen. Ich hab 49%. Prozent. Kann man was tragen, wer es besser gemacht hat? Also, ich fand mich schon ziemlich wild. Sind ich fand meine Abkürzung aber auch echt? geil. Was ist denn das für eine Tankstelle? Aber die sieht cool aus. In Rumänien gibt es ja einfach so eine Mini-Tankstelle. Mal, wir man eine Zapfsäule einfach so mm. rumschieben. Ja, die sind ein bisschen sehr traurig. Warum haben die jetzt so einen langen Tunnel? Wir sind gerade über dem Meer gefahren. So. Ja. Autsch. Sei froh, dass du nicht so schnell fährst. Kannst auch nicht so schnell in die Bande fahren. Scheiße. Wow. Warum fährt wow. dieses Auto denn auch weiter? Wow. Ah. Ich hab 10% davon bekommen. Ja, hör auf zu heulen, ich habe 32 bekommen. Was? Was? Hä? War das so? Ich bin halt gegen die Steinwand geflogen. Oh, ey. Und das Auto fährt einfach nicht rein. Es fährt einfach rein. Das denkt sich. Rinder! Hier sind einfach drei Orte und jedes hat nur einfach ein einziges Unternehmen. British people are very disgusting. Alter, was ist denn das für ein riesiges Windrad? Das Windrad ist eigentlich so einfach so groß wie der Rest der Insel. Eine Color Line. Ui. Alter, das sieht schon episch aus mit dem Schiff. Und dem Mähdrescher. <lacht> ich glaube, Aufnahme mit Delazum insgesamt. Video länger eine Minute. Aufnahme nur wir beide anderthalb Stunden. <lacht> oh, perfekt. Was ist denn das, das von der Garage? Von der Reparatur? Man nennt das auch Werkstatt. Ja, aber es sieht total... der Raum ist nicht durchsichtig. Ja, weil das anscheinend kein... Das ist halt keine... Keine Werkstatt. Keine richtige Werkstatt irgendwie.